Hallo, ich bin Gregor Klawikowski und ich möchte dir in meinem Kanal Besser Strukturiert zeigen, wie man besser strukturiert. Und heute fangen wir mit einer ganz einfachen Methode an, die jeder sofort umsetzen kann. Und anhand dieser Methode werde ich hier dir auch die drei Bausteine einer Struktur vorstellen. Und dann hast du, kannst du das der, mit der Methode direkt umsetzen und das Ganze werden wir auch noch an einem Beispiel machen, sodass du am Ende des Videos etwas mehr über das Strukturieren weißt, eine konkrete Methode kennst, wie das geht und dann sofort loslegen kannst strukturiert. So, bevor ich euch jetzt die Methode zeige, möchte ich euch noch ein bisschen erzählen, warum es sich lohnt zu strukturieren. Also die Welt da draußen, die ist wie sie ist. Ja? Und es gibt viele Theorien darüber, was die Welt darstellt und wie sie wirklich ist. Für uns im Alltag als Menschen ist es einfach nur wichtig, dass da draußen was ist, das auf uns einwirkt. Und wie gehen wir Menschen damit um? Wir nehmen das über unsere Sinne wahr und alles landet letztlich da oben bei uns im Gehirn. Und was macht das Gehirn damit? Richtig. Es strukturiert die tausenden Informationen, die da, die da auf uns einsprasseln und sortiert die. Und wie macht es das? Es schafft Ordnung, es ähm, benennt, äh, es macht für bestimmt Formen, Farben, es benennt Dinge und bildet dann letztlich Muster, aus denen wir dann das Chaos der Information in etwas umwandeln, was wir begreifen können, mit dem wir arbeiten können und auf dessen Grundlage wir Entscheidungen treffen können oder auch unser Verhalten ändern können. Und dieser Prozess der läuft natürlich den ganzen Tag ununterbrochen bei uns ab und wir machen uns auch überhaupt keine großen Gedanken darüber. Brauchen wir auch meistens nicht, weil wir kommen ja in dem Leben ganz gut klar. Es gibt aber einige Situationen, da merken wir, dass wir mit den üblichen Verhaltensweisen nicht weiterkommen oder ich habe eine Situation, wo ich einfach nicht weiß, was ich jetzt als nächstes machen soll. Ich muss mich entscheiden zwischen zwei, drei, vier, fünf oder verschiedenen Alternativen und in solchen Situationen, wo sozusagen das intuitive Arbeit, Verarbeiten der Daten nicht mehr funktioniert, sondern wo wir sozusagen ins Stocken kommen, da hilft es aktiv zu strukturieren und sich einen Überblick zu verschaffen. Und deswegen glaube ich, dass Strukturieren so wichtig ist, weil euch das genau hilft in solchen Situationen. Und wenn ihr wisst, wie ihr das anwenden könnt und welche Methoden es gibt, dann könnt ihr auch in solchen Situationen erfolgreich sein, weil ihr nicht nur die, die Situation gut erfassen könnt, sondern auch die Ursachen analysieren und dann schließlich natürlich Alternativen entwickeln, wie ihr besser mit einer Situation umgehen könnt. Und das geht für den privaten Bereich, das geht für den beruflichen Bereich. Es gibt kleine Situationen, die man entscheidet. Es gibt sehr große Situationen, ganze Unternehmensstrategien. Und immer spielt Strukturieren eine wichtige Rolle dabei. Und deswegen möchte ich mich in meinem Kanal mit diesem Thema beschäftigen. Und jetzt geht es auch gleich schon los mit einer ganz konkreten Methode. So, jetzt geht's los. Ich habe euch versprochen, dass wir drei Dinge tun werden. Wir werden die Bausteine einer Struktur kennenlernen. Wir werden eine Methode kennenlernen, wie das einfach zu darzustellen ist und das Ganze an einem Beispiel machen, so, damit ihr das selber schon konkret umsetzen könnt. Was sind jetzt nun die drei Bausteine einer Struktur? Erstens, ich habe die Elemente, aus denen sich eine Struktur zusammensetzt. Zweitens. Die Beziehung zwischen diesen Elementen und drittens die Grenzen der Struktur, die ich betrachten möchte. Mit diesen drei Elementen, meine Behauptung, könnte jede Struktur, so komplex sie auch sein mag, gut darstellen. Und wie das funktioniert, möchten wir jetzt an einem Beispiel durchgehen. Ich habe ein einfaches Beispiel gewählt, weil man das damit gut illustrieren kann. Und wir haben eine Familie genommen. Stellen wir uns eine Familie vor, die hat einen Vater, eine Mutter, drei Kinder. Und die Kinder haben sich eigentlich in ihrer Kindheit sehr gut verstanden, aber jetzt der eine oder andere kennt es vielleicht, sind sie in der Pubertät und es gibt jede Menge Konflikte und Schwierigkeiten und die Eltern haben sich beschlossen, das Ganze mal mit einer Struktur zu veranschaulichen. Und veranschaulichen ist ein schönes Wort, weil ich glaube, dass ein ganz wesentlicher Teil, um sich Strukturen bewusst zu machen, ist es, sich ein Bild davon zu machen. Und deswegen arbeite ich sehr viel mit Visualisierungen und möchte euch eben auch in meinem Kanal viele Möglichkeiten zeigen, wie man das eben auch umsetzen kann. Es gibt tausende von Tools, da möchte ich drauf eingehen. Aber jetzt zeige ich euch eben eine ganz einfache Methode, wie das geht. Und los geht's! Mal schauen, wie wir unserer Familie mit einer Strukturierung helfen können. Die erste Frage lautet natürlich, welche Elemente haben wir? Und ich habe als Beispiel natürlich eine Familie genommen, weil es da einfach ist, um welche Elemente es geht. Nämlich natürlich richtig die Familienmitglieder. Und ich habe hier mal was vorbereitet. Wir haben in der Familie fünf Mitglieder, nämlich einmal den Vater, das ist der Thomas, die Mutter... Das ist die Helena und wir haben drei Kinder, den Finn, die Ella und den lieben Dieter. So, ihr seht also hier auf einen Blick schon die fünf Elemente, die sich, aus denen sich unsere Struktur zusammensetzen wird. Noch ein paar Worte zur Darstellung. Wichtig ist es natürlich, dass ihr die Elemente beschriftet, damit man weiß, wen der Kreis hier überhaupt darstellen soll. Für die Form nehme ich für Personen oft gern, gern Kreise, aber das kann natürlich jeder so entscheiden, wie er möchte. Für die Fragestellung ist es oft hilfreich, wenn ihr noch Zusatzinformationen mit reinnehmt die sich mit der die mit der Fragestellung zusammenhängen. In unserem Fall habe ich jetzt hier mal reingeschrieben: Vater und Mutter, damit man weiß, wer die Eltern sind. Aber oder hier bei den Kindern das Alter. Das kann man natürlich auch mit unterschiedlichen Farben. Äh, kenntlich machen oder man kann eben auch ähm, die größe ändern der formen und so unterschiedliche äh, unterschiede darst visuell darstellen das könnt ihr so machen wie es für euch wichtig ist für dieses einfache beispiel lasse ich jetzt einfach mal so wie es ist und wir können gleich zum nächsten schritt gehen nämlich die darstellung der beziehung untereinander Bevor wir uns jetzt mit den Beziehungen in der Familie beschäftigen, brauchen wir noch ein paar Zusatzinformationen für unser Beispiel. Ella und Finn sind die leiblichen Kinder von Thomas und Helena. Dieter kam mit einem Jahr als Pflegekind zu, der, zu Thomas und Helena, weil sie damals noch dachten, sie könnten keine Kinder bekommen und er wurde dann später aber adoptiert. Für über viele Jahre war das auch überhaupt keine Frage und die Kinder waren alle gleichberechtigt und haben sich sehr gut verstanden, aber jetzt in der Pubertät kommt es immer zu immer stärkeren Auseinandersetzungen, insbesondere zwischen Finn und Dieter und letzte Woche hat Finn Dieter vorgeworfen, du gehörst doch gar nicht zu unserer Familie und das war ein guter Anlass für die Eltern, sich mal mit der Struktur auseinanderzusetzen, der Familie und zu gucken, worum es eigentlich geht. Die erste Fragestellung, und die wir damit jetzt betrachten, ist, wir haben die Elemente. Wie ist die Beziehung der Elemente untereinander? Wie stehen die Personen unserer Familie zueinander? Und wir haben jetzt mal die Eltern befragt und die haben folgendes Bild gemalt. Er sagt Thomas und Helena, wir verstehen uns eigentlich sehr gut. Und äh, die, die Ella ist auch relativ nah bei uns, die ist noch so relativ kindlich. Der Finn, der ist schon so, ähm, hat sich ein bisschen von uns entfernt, ist viel mit seinen Kumpels unterwegs und der Dieter, ja, der rückt so langsam so ein bisschen aus unserem Bereich raus. Der ist auch viel unterwegs. Und es ist eben vor allem zwischen diesen beiden, dass es äh, viele viel Streit gibt. Also müsste man den Dieter vielleicht hier noch ein bisschen abrücken. So vielleicht, ja. kann man noch gucken, wie, wie ist die Beziehung von Dieter zu Helena, von Dieter zu Thomas. Passt das so? Und dann haben sie gemerkt, vielleicht ist es doch eher so, ja, dass der Vater viel Kontakt hat, auch zu den Kindern. Die Mutter arbeitet vielleicht und ähm, kam dann auf diese Struktur und die Darstellung der Beziehung. Das ist erstmal unser Ausgangspunkt für die, äh, für die nächsten Schritte. Bevor wir da jetzt noch weitergehen äh, in der weiteren Analyse, ist es natürlich, kann man noch mal gucken, wie man eine Struktur, wie man die Beziehungen darstellen kann. Das erste ist natürlich ähm, der Abstand der verschiedenen Elemente zueinander, wie nah oder wie weit sind sie voneinander entfernt. Das zeigt schon viel über die Beziehungen in einer Familie. Wichtig kann auch sein, das übereinander zu sehen. Ja, das ist ja, ist ja die Frage, wie man das liest. Liest man das von oben nach unten, also sozusagen hierarchisch? So sind viele Organigramme auf, aufgebaut. Ähm, man kann es aber auch von links nach rechts lesen. Äh, so haben das jetzt Helena und Thomas auch gemacht. Oder einfach als Draufsicht von oben. Die Perspektive kann man dann auch wählen. Und eine andere Frage, mit der sich's auch, mit der man sich da auch beschäftigen kann, gibt es denn eine Ordnung? Hier sieht es so ein bisschen ungeordnet aus. Ja, die sind auf verschiedenen Ebenen. Man kann nicht sofort eine Beziehung, eine Struktur erkennen, aber es wird zumindest die, die Beziehung der Elemente untereinander verdeutlicht. Und an dem Punkt lassen wir es jetzt erstmal stehen. Wir beschäftigen uns nämlich jetzt mit der Frage, was ist denn die Grenze der Struktur? Die Grenze ist der dritte Teil, den man bei Strukturen immer betrachtet und den finde ich besonders spannend. Wir haben jetzt hier am Anfang gesagt, wir haben eine Kernfamilie mit den fünf Personen. Aber die stehen natürlich nicht allein in der Welt, sondern es gibt Beziehungen nach draußen. Damit wir das ein bisschen verdeutlichen, kann ich mal hier das, die Grenze einfügen. Dann hat man das so ein bisschen bildlich. Und jetzt ist die Frage natürlich, was ist drinnen und was ist draußen? Wir haben jetzt in diesem Bild, haben die Eltern, als sie es gemalt haben, natürlich gesagt, das ist unsere Kernfamilie, die gehören hier rein. Aber natürlich gibt es auch Beziehungen, nämlich zum Beispiel haben sie ja selber wieder Eltern, zum Beispiel aus Sicht der Kinder eine Oma und ein Opa. Und jetzt kann man natürlich schauen, haben die für diesen Konflikt eine Bedeutung, ja oder nein? Wie weit sind sie entfernt oder wie nah sind sie? Sind sie vielleicht an der Grenze? Wohnen sie nebenan und haben regelmäßig Kontakt und sp haben, spielen vielleicht eine Rolle oder wohnen sie weiter weg, um mal in dem, ein Beispiel zu nennen, und haben auf das Familiensystem wenig Einfluss. Das ist eine ganz spannende Frage. Wo hört die Grenze auf und wo fängt die Grenze an? Und was ist noch drin und was ist nicht drin? Und warum ist es drin oder warum ist es draußen? Wir haben jetzt hier natürlich eine spannende Frage, weil Dieter wurde ja adoptiert. Dieter hat also natürlich eine Mutter und einen Vater. Die Mutter von Dieter stellen wir mal hier hin. Und der äh, Vater von Dieter, den gibt es auch noch. Aber nehmen wir jetzt mal an, der Dieter weiß nicht, wer das ist, während zu der Mutter ab und zu noch Kontakt besteht. Das könnte man hier so darstellen. Und plötzlich sieht die Struktur wieder ein bisschen anders aus. Und es gibt eben nicht mehr nur die Beziehungen von Dieter zu der Familie, sondern natürlich auch zu seinen Eltern. Und die sind aber außerhalb der Struktur und es ist gar nicht so unüblich, dass während der Pubertät Jugendliche nach ihren Wurzeln suchen und sich natürlich fragen, wo gehöre ich denn eigentlich hin? Gehöre ich vielleicht eher hierhin oder gehöre ich vielleicht hierhin? Und Finn hatte genau diese Frage ja formuliert und das hat eben den Anlass gegeben, sich mit dieser Struktur auseinanderzusetzen. So könnt ihr sehen, wie mit den drei, drei Teilen einer Struktur, den Elementen, den Beziehungen der Elemente untereinander und der Grenze der Struktur, man schon eine ganze Menge lernen kann und vor allem eben auch an der Frage, was ist eigentlich Teil der Struktur und was ist eben nicht Teil der Struktur oder was empfinde ich nicht als Teil der Struktur und warum. Und hier fangen dann verschiedene Analysemöglichkeiten an, von denen ich euch ein paar jetzt im Anschluss vorstellen möchte. Die erste Möglichkeit, die Situation zu betrachten und zu analysieren, ist der Vergleich unterschiedlicher Sichtweisen. Das bietet sich insbesondere bei solchen Konstellationen wie Familien oder Organisationsformen an. Und es ist natürlich sehr interessant, wie die Kinder denn das sehen. Wir haben ja bis jetzt nur die Sicht der Eltern gesehen. Wie sieht Finn das Thema? Wie sieht Dieter das Thema? Wie, sehen, wie sieht Ella das Thema? Das kann man dann, man kann dann die Teilnehmer bitten, ebenfalls äh, mal solche Strukturen aufzumalen und kann sie dann vergleichen. Und jetzt gehen wir mal, schauen wir uns mal an, was Dieter aufgemalt hat. Und bei Dieter sieht das so aus. Er fühlt sich dem Vater am nächsten in der Familie. Finn ist für ihn ganz weit weg. Ella ist sogar noch näher als die Mutter. Aber er fühlt sich ganz deutlich hier auf der Grenze zwischen seiner Familie, die ihn adoptiert hat, und seiner Mutter. Und was wir auch sehen ist, dass er den Vater hier sieht und zwar mit einem großen Kreis gemalt hat, weil er gerne wissen möchte, wer ist das denn überhaupt, was ist das für ein Typ, was habe ich von meinem Vater übernommen, was ich vielleicht gar nicht kenne. Das sind wichtige Fragestellungen für ihn, die er eben hier deutlich gemacht hat. Man kann das auch noch äh, man unterstützen, indem man zum Beispiel noch die, ihn bittet, die Beziehungen die, die, zu denen, die besonders eng sind, zu visualisieren. Indem man hier zum Beispiel solche Balken malt und so bestimmte Beziehungen verstärkt. Man kann auch mit der Dicke der Balken spielen und so die Beziehungen untereinander deutlich machen. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten, solche Strukturen auch dann ähm, noch weiter zu entwickeln. Und eben mit dem Vergleich der beiden Sichten, dieser hier, der Eltern und dieser hier von Dieter, sieht man schon, wo die unterschiedlichen Spannungen liegen. Und man kann eben dann auch darüber sprechen. Eine weitere Möglichkeit, mit, äh, an den, mit den Strukturen zu arbeiten, besteht darin zu fragen: Wie wünschst du dir das denn? Was wäre denn dein, dein Wunschbild dafür? Und wir haben jetzt mal Dieter gefragt und er hat folgendes Bild gemalt. So würde er sich das gerne wünschen: Eine Familie, eine in der er sich auch in der die Familie, in der er groß geworden ist, wo er sich zu Hause fühlt. Mit, wo die eng zusammen sind, so wie er das vielleicht von früher kannte, aber trotzdem einer klaren Beziehung zu seiner Mutter und zu seinem Vater und ähm, den er jetzt auch kennt, idealerweise und dann eben weiß, ähm, sie, sich besser einordnen kann in den beiden Systemen. Das könnte auch eine Entlastung für die Eltern sein, weil sie nun wissen, Dieter fühlt sich eindeutig der Familie zugehörig und ähm, für ihn ist es aber nur wichtig, diese Beziehungen letztlich zu klären. Das ist die eine Möglichkeit, nach dem Wunschbild zu fragen. Andersrum könnte man natürlich auf der Zeitachse nach hinten gehen und fragen, wie hast du dich denn früher gefühlt, da käme vielleicht ein anderes Bild raus und dann zu überlegen, was hat denn dazu geführt, dass du von dem früheren Bild zu so einem Bild gekommen bist und dann, wenn man an die, sich die Ursachen überlegt und darüber spricht, dann kommt man wahrscheinlich auch auf Themen, wo man sagt, okay, das können wir jetzt aber auch verbessern. Wenn dir das so wichtig ist, können wir an diesen Themen arbeiten und kann dann als Familie Entscheidungen treffen, wie man weiter mit ähm, daran wirkt, ähm, diese Situation zu verbessern. Und vielleicht am Schluss noch ein kleiner Tipp. Manchmal ist es auch einfach ganz gut, wenn man sowas aufgemalt hat, das mal ein, zwei Tage liegen zu lassen, gar nicht zu versuchen, sofort eine... Wunschlösungen zu finden oder sofort etwas mit der Struktur zu tun, weil die Erfahrung zeigt, dass wenn man sowas mal aufgemalt hat, dass das einfach in uns weiter arbeitet und wirkt und sich dann eben gerade so unterschiedliche Bilder auch dazu neigen, eben sich weiterzuentwickeln und dann auch zu einer Lösung zu kommen. So, und damit sind wir auch schon am Ende meines allerersten Videos auf YouTube für meinen Kanal. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ihr habt für euch etwas mitgenommen. Wenn das so ist, dann lasst mir ein paar Likes da oder abonniert den Kanal. Ich werde jetzt in regelmäßigen Abständen, meistens wahrscheinlich am Wochenende, ein, immer neue Videos produzieren und rund um das Thema strukturieren, alles mögliche, alle möglichen Aspekte betrachten und euch zeigen, wie man besser strukturiert.